heute habe ich ein thema für euch ich sende euch auch ein herz heute habe ich ein thema für euch was ich ganz wichtig finde um tatsächlich unterscheiden zu können wo lege ich denn mein geld an so ein paar Systematiken, die uns nicht so klar werden, wenn wir uns noch nie damit auseinandergesetzt haben und deswegen möchte ich das, ähm, möchte ich euch da das ganz kurz ähm, runterklamüsern damit ihr versteht ähm, ja, wo auch Kosten aus in Produkten und Finanzprodukten herkommen und wie ihr es am Ende natürlich besser machen könnt. Ne? Das ist ja der Grund, warum ihr einschaltet, das ist der Grund, warum ich das mache. Das mit, damit ihr mehr Geld wissen, damit ihr mehr Finanzwissen habt, damit ihr das einschätzen und beurteilen könnt, was euch da so umgibt an Finanzen, an Finanzkram und an dem, was man euch anbietet. So. Und wir fragen uns ja alle, wo lege ich mein Geld am besten und am schlauesten an? Und dafür müsst ihr wissen dass es im Grunde nur für Privatanlegerinnen, ich rede jetzt nur mal von uns, ich rede nicht von den Profis, aber für uns als Privatanlegerinnen gibt es nicht so viele Anlagemöglichkeiten und auch ja, Anlagemöglichkeiten. Wir nennen das Assets, asset -Klassen. Ein Asset ist Englisch, das wisst ihr, muss ich euch nicht sagen, heißt aber nichts anderes als Vermögenswert. Ein Asset ist ein Vermögenswert. Einfach übersetzt. Und eine Asset-Klasse ist eine Vermögensklasse. So, was sind nun Assets, also Vermögenswerte? Da könnt ihr, zählt ihr euch bestimmt im Kopf schon so einiges auf. Ne? Aktien zum Beispiel sind Vermögenswerte, also äh, Anteile an Unternehmen, äh, gehandelt über eine Börse, ne? Land ist zum Beispiel, Boden ist zum Beispiel ein Vermögenswert. Eine direkte Unternehmensbeteiligung, nicht börsengehandelt, ist auch eine, ein ein, ein, ein, Vermögensgegenstand. Oder auch Rohstoffe sind natürlich auch Vermögensgegenstände. Und im Grunde wir auch, du und ich, wir sind im Grunde auch Vermögensgegenstände, weil wir sind, wir können ja etwas, ne? Wir können wir haben fachliche Qualitäten, wir haben menschliche Qualitäten, auch das ist ein Vermögenswert, ja doch, kann man schon so sagen. Und dann gibt es natürlich noch als Vermögenswerte Anleihen, Anleihen, das ist ganz kurz gesagt, wenn, wenn ich, im Grunde ist das ein Kredit auf einer höheren Ebene, also wenn der Staat sich von uns, Privaten Geld leihen möchte für zum Beispiel eine neue Autobahn, dann äh, gibt er eine Staatsanleihe aus. Wir sagen, okay, ich gebe dir 1.000 Euro, du gibst mir die 1.000 Euro in fünf Jahren zurück, bezahlst mir noch einen Zins dabei danach oder während dieser Zeit, während der fünf Jahre, zahlst du mir einen Zins und am Ende der fünf Jahre kriege ich mein Geld zurück. Das ist eine Anleihe. Der Staat, ein Unternehmen, leiht sich über den Kapitalmarkt, also wieder über die regulierten äh, Börsen, Geld von einer Masse, ne? von uns, von Unternehmen, von anderen Staaten auch, leitet es für seine Zwecke. Das sind Anleihen. Das sind alles Vermögenswerte. Und im Grunde könnt ihr sagen, die Vermögenswerte, die ihr anfassen könnt, mal im übertragenen Sinne, aber wirklich anfassen könnt, das sind Sachwerte, das sind Sachen. Und die, die ihr nicht anfassen könnt, das sind Geldwerte. Alles, was im Grunde auf Kredit basiert in irgendeiner Form, das sind Geldwerte. Ähm Devisen ist Geld, Paul. Devisen äh, sind fremde Währungen quasi, ne? also US-Dollar, Yen und so weiter. Also Geld und Anleihen. Du kannst ja auch eine, eine, eine Anleihe, du kannst, du kannst ja selber auch dem, dem, dem japanischen Staat zum Beispiel Geld leihen, ne? wird dann umgetauscht ähm, in Yen. Das sind Geldwerte, ne? Geld und Anleihen sind Geldwerte und Sachwerte ist im Grunde alles, was ihr anfassen könnt, was ich euch vorher schon gesagt hatte. Ne? Aktien, Land, Rohstoffe, Unternehmensbeteiligung. Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber das sind so die großen Kategorien. So, und es nur diese Dinge, in, in, nur in diese Dinge können wir Geld anlegen, ähm, produktiv, pro, damit es produktiv arbeitet. Die Profis, genauso wie wir. Etwas anderes gibt es nicht. Aber jetzt sagt ihr ja, Danny, hey, guck mal, ich habe doch hier eine riester -Rente. Oder da ist doch hier irgendwo ein so Fonds. Und was ist denn jetzt mit ETFs? Und da kommen wir dann nämlich zu, dem, zu der nächsten Ebene. Das ist die eine Ebene, die wir haben, die Geldwerte und die Sachwerte. Und dann kommt da eine Verpackung drumherum. Zum Beispiel ein Fonds. Ein Fonds ist eine Einrichtung, wo ähm, ein Management nach bestimmten Regeln Geld von vielen Menschen einsammelt, von vielen Investoren, also von uns, ähm, und ähm, nach einem bestimmten Zweck diese Gelder anlegt in Unternehmen, also in Aktien, in Büroimmobilien, in Land, ähm, in direkte Unternehmensbeteiligung, in Rohstoffe, aber auch in Cash. Ne? In vielen Fonds liegt natürlich auch Cash äh, in Anleihen oder auf Tagesgeldkonten oder anderen Konten. Ähm, das ist eine Verpackung. Der Inhalt ist aber immer der gleiche. So, das ist die eine Verpackung in Fonds, in quasi Geldsammelstellen, die etwas zu einem bestimmten Zweck anlegen. Und dann gibt es noch eine Verpackung und die kennt ihr auch alle. Zum Beispiel die Riesterrente, über die ich ja ähm, am Wochenanfang gesprochen hatte. Die Riesterrente ist dann nochmal eine Verpackungsstufe obendrauf. Ne? Der Fonds... Und dann wird nochmal ein Versicherungsmantel drumherum gepackt. Ähm, und ähm, das heißt, ihr habt Aktien, ich, ich bleibe jetzt mal einfach bei Aktien, ihr habt Aktien, die werden verpackt in einen Fonds und über den Fonds wird nochmal ein Mantel drüber gelegt. Und das sind dann zum Beispiel fondgebundene Lebensversicherungen, Kapitalgebundene Lebensversicherungen, Riesterrenten, private Rentenversicherungen und so weiter. Die greifen auf einen Fonds zu und darin liegen Aktien und vor allen Dingen auch Geldwerte, also Anleihen und tatsächlich Tagesgeldkonten, also Cash. So, das ist diese Stufe und das ist immer wieder dasselbe. Profis, Für Profis gibt es dann noch Derivate, das sind abgeleitete Wertpapiere, wie Zertifikate zum Beispiel oder auch Optionen. Aber auch die greifen immer auf die Klassen, die Asset-Klassen, die Vermögenswerte zurück, die ich euch gesagt habe. Entweder kreditbasierte, also Studentenkredite, auch gebündelte Studentenkredite, Hauskredite. Alles das sind Anleihen, sind Geldwerte oder dann tatsächlich Aktien und Ländereien und so weiter. Es sind immer wieder dieselben äh, Vermögenswerte für alle. Und äh, das ist wichtig zu verstehen, damit ihr wisst, ähm, dass ihr... Im Grunde stellt sich ja dann die Frage, warum mache ich es dann nicht selber? Wozu brauche ich einen Fonds? Wozu brauche ich einen Versicherungsmantel? Ne? Weil ihr müsst auch wissen, jede Ebene will natürlich ihr Geld haben. Ne? Der Fonds, die, das Fondmanagement möchte natürlich sein Geld haben, ähm, bringt eine eigene Meinung mit rein, die nicht eure sein muss. Die machen da irgendwas, äh, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Ähm, und der Versicherungsmantel, der muss ja auch bezahlt werden. Ne? Ähm, da sitzt auch wieder ein Management da, die sich auch wieder irgendwas ausdenken, äh, die es vielleicht auch noch nicht mal richtig hinschreiben müssen und euch noch nicht mal Rechenschaft schuldig sind. Also der Fondsmanager ist euch zu, bis zu einer gewissen Form Rechenschaft schuldig, aber nicht bis, bis zum, zum Nullpunkt. Also müssen nicht alles sagen und die Versicherungen müssen euch schon dreimal nicht alles sagen, was sie mit eurem Geld machen, das letztlich in diese Vermögenswerte investiert wird. Und ähm, ich denke, das zu verstehen, diese Systematik zu verstehen, ist wichtig, um sich Gedanken darüber zu machen, was du jetzt für dich machen kannst, tatsächlich, wo du dein Geld anlegen kannst. Und ob du dazu unbedingt eine Verpackung brauchst, wie einen Fonds, zum Beispiel, ein Fonds ist ja auch zum Beispiel ein ETF, das ist ein börsengehandelter Indexfonds, oder einen aktiv gemanagten Fonds. Ähm, ein Öko-Invest zum Beispiel ist ein aktiv gemanagter Fonds, wo ein Management- die einzelnen Unternehmen reinkauft, die einzelnen Aktien reinkauft zum Beispiel. Und die Frage ist eben, was möchtest du haben? Die Systematik ist aber immer dieselbe. Ne? Und ähm, es ist eben eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich kaufe mir direkt eine Aktie, ich kaufe mir direkt eine Immobilie. Ähm, ah, Immobilie habe ich vergessen. Bei den Vermögenswerten, Sachwerten. Das war's, ich wusste es. Ähm, eine Immobilie. Oder kaufe ich mir einen Fonds und streue damit mein Risiko. Oder verkauf, kaufe nochmal eine Verpackung obendrauf, eine Versicherung, warum auch immer, weil ich vielleicht nicht gut mit Geld umgehen kann, weil ich mein, mich immer an meinem Fonds bedienen würde, weil ich immer das Geld wieder rausziehen möchte, was natürlich total kontraproduktiv ist, wenn ihr Vermögen aufbauen wollt, aber ähm, ihr, ihr seid stark genug im Kopf, ähm, keinen Versicherungsmantel brauchen zu müssen, okay? Also das ist die Systematik, die immer tatsächlich die gleiche bleibt. Und ähm, was ihr jetzt nun tun könnt, äh, also schlau in Geld anzulegen, das würde ich euch morgen erzählen, denn ähm, ihr merkt ja schon, wenn ich so sage, ja schlau in Geld anlege und so weiter, dass das wahrscheinlich nicht die Stein, der, der Stein des, äh, des Weisen ist, äh, wenn immer noch eine Verpackungsstufe dazukommt. Stichwort Riester, was ich ja äh, die vergangenen Tage schon, schon erzählt hatte. Ich gucke mal durch, was ihr, was ihr geschrieben habt, denn der eine oder andere hat hier was, was noch dazu geschrieben. Ja. Sekunde, Luftschloss, was gibt es hier noch? Sarah fragt, woher weiß ich, wer der Fondsmanager ist, wer ist das? Ja, gute Frage, ähm, woher weißt du das? Naja, wenn du, wenn du einen, ähm, in einen Fonds investierst, steht an diesem Fonds, also da steht ja, der hat ja einen Namen, dieser Fonds. Und dieser Name und dieser Fonds hat auch eine Wertpapierkennnummer, eine WKN-Nummer. Diese Nummer kannst du nachschlagen und dann kannst du dir angucken, ähm, wer legt diesen Fonds auf. Also welche Gesellschaft. Ne? Da steht dann, was weiß ich, Luxemburger Finanzmanagements, ähm, Top-Invest oder so. Und dieses Management hat oder diese Firma hat verschiedene Manager. Die kannst du dir auf der Seite angucken. Dennoch weißt du nicht unbedingt, welches Fondsmanagement-Team gerade deinen Fonds managt. Manchmal weiß man das, manchmal wird es tatsächlich publiziert, aber nicht immer. Also es ist... Was, was ich auch nicht so gut finde, eigentlich könnte der Chef des, des jeweiligen Fonds ähm, immer genannt werden. Bei manchen Fonds wird es tatsächlich gemacht. Ich weiß so bei den ganz großen Fonds, da treten die tatsächlich die Fondsmanager manchmal in die Öffentlichkeit und sagen: ja hier ich bin, bin derjenige, welche. Ähm, aber das ist nicht äh, üblich und das wird auch nicht bei allen Fonds gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn man bei seiner Fondsgesellschaft anruft und fragen würde hier wer macht das genau? ob du da eine Antwort kriegen würdest. Aber letzten Endes, wenn du die Wertpapierkennung weißt, genau den Namen des Fonds weißt, dann kannst du dich auf die Suche machen und gucken, ob du vielleicht den Namen des Fondsmanager herausfindest. Okay, ah, was gab es hier noch für Fragen? Ich kam gerade erst dazu, ist ein ETF also auch ein Mantel? Ja, natürlich ist ein ETF ein Mantel. Es ist ein Fondsmantel. Es ist eine Verpackung, ne? es ist ein Fondsmantel. Ähm, ein Korb, ein, ein, äh, ein Management Team, hat ja auch ein Management Team, wenn auch nur ganz kleines. Ähm, Management Team sagt hier, ich mache, lege einen ETF auf, sammelt von uns Gelder ein, sammelt die in einen Fonds, steckt sie in einen Fonds rein, kauft die ETF na, und gibt uns einen Anteil von diesem ETF weiter. Ja, das ist eine erste Verpackung, ein Fonds. Genau. Nicht benötigt. Ähm, den Fonds, den man nicht benötigt. Doch, doch, doch, doch, das kann, schon, das kann schon eine gute Sache sein, weil der Fonds, weil du musst dir vorstellen, ähm, du hast vielleicht ähm, nicht, noch nicht ganz so viel Geld oder hast, nicht, hast normales Geld zur Verfügung, 100 Euro im Monat zum Sparen oder 200, 300 und dann überlegst du dir, du möchtest gerne in Aktien investieren oder vielleicht in Immobilien zum Beispiel, ähm, bleiben wir mal bei Aktien. Und du hast, du bist aber jetzt nicht, so, nicht, nicht wirklich betriebswirtschaftlich ausgebildet, kannst Bilanzen lesen oder hast jetzt auch keine Zeit, weil du hast gerade Kinder gekriegt und äh, einen, einen, einen, einen herausfordernden Job, dich wirklich so tief reinzuknien in Aktien. So, ähm, Weil ansonsten würdest du vielleicht eine Aktie kaufen oder dann vielleicht nochmal eine Aktie, aber, aber damit gehst du ganz hoch ins Risiko. Das heißt, ähm, es ist für dich sicherer, wenn du sagst, nö, ich nehme lieber diesen Fonds zum Beispiel, ETF oder auch einen aktiv gemanagten, sagen, nee, die sollen das mal für mich machen, ich zahle da 200 Euro in den Fonds ein und ich kaufe damit sofort Anteile an 1600 Unternehmen. Dadurch streust du dein Risiko fast gegen null und das ist natürlich viel cleverer. Das heißt, ein Fonds an sich ist weder gut noch schlecht erstmal. Es ist einfach eine Art von Verpackung, die gut sein kann für uns oder auch nicht. Das ist dann die Bewertung, äh, die du danach anstellst. Ne? Aber der Gedanke ist genau richtig. Ähm, doch theoretisch, wie gesagt, wenn du dein Risiko streuen willst und deine, deine ähm, Renditechancen aber hochhalten möchtest, sind Fonds für Privatanleger wie uns, eine sehr gute, sogar wahrscheinlich die, mit die beste Lösung Ja, Bitte, Sarah. Okay, was haben wir noch? Ja, okay. <lacht> Schön. Risiko Null. Ja, Captain Sven. Ja, das Risiko, ähm, wenn, wenn, wenn, das, wenn, wenn du dein, deine Geldanlage tatsächlich wirklich breit streust, kannst du über die Zeit, okay, Punkt, kannst du über die Zeit dein Risiko relativ gegen Null fahren, aber es ist richtig gut, dass du nachfragst. Du brauchst natürlich eine gewisse Zeit. 15, 20 Jahre solltest du tatsächlich dann dein Geld auch liegen lassen. Dann erst kannst du das Risiko tatsächlich gegen Null fahren, aber nur in dieser Zeitspanne. Richtiger Nachtrag. Okay, danke. Ime, würdest du sagen, dass Vermögensaufbau bei einer Versicherung ist für Anfänger? Nee, würde ich nicht sagen. nein. Ähm, das ist so, eigentlich ist es ganz lustig, ähm, weil Versicherungen, eigentlich würde man ja sagen, dein, dein Gedanke ist nicht schlecht, weil, ja, fängst mit Versicherung an und test, tast, tastest dich vor, aber genau das ist es nicht, weil das das, ähm, das offenbart sich im Grunde schon, wenn du einen Versicherungsvertrag liest, da merkst du sofort, ich verstehe das nicht, also, ich habe noch keinen Versicherungsvertrag gelesen, ich meine, ich habe noch, auch noch nicht so viele gelesen, aber wo ich gesagt habe, boah, das verstehe ich aber alles, ist ja easy hier. <lacht> nee, gar nicht. Kom hochkomplexe Produkte, solche Versicherungsprodukte. Ähm, deswegen, nein, Versicherungen sind nichts für Anfänger und meiner Meinung nach sind auch Versicherungsverträge ähm, nicht die richtige Wahl zum Vermögensaufbau, weil du packst ja immer noch mal so einen Mantel oben drauf ähm, und beim Vermögen wollen wir ja wir wollen, dass der steigt, dass unser Vermögen steigt. Du möchtest ja die Produktivkraft einfangen, dass sich mitsteigt. Ein Versicherungsmantel federst du ja alles ab, jedes Risiko. Aber wenn du kein Risiko eingehst, dann kriegst du auch keine Rendite. Deswegen, nee, Versicherungen sind nicht für Anfänger. Das kannst du, du kannst als Anfänger schon was anderes auch machen. Schalt morgen ein, dann zeige ich, sage ich dir, wie das auch als Anfänger, wie du dich da langsam ranruben kannst. Okay? Tosia, ich habe den Anfang verpasst. Ja, das ist schade, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich lade das Video, steht ja jetzt 24 Stunden ähm, da und ich lade das auch nochmal auf meiner Website hoch, geldfrau.de, auf dem Blog. Dauert noch ein paar Tage. Ich habe gerade erst ein technisches Update gemacht auf der Seite und ähm, das kommt jetzt in den nächsten Tagen, lade ich die nach und nach hoch. Also äh, geh auf meine Seite, trage dich auch gerne in mein Newsletter ein, geldfrau.de, äh, da findet ihr unten immer Richtung Futter die Maske für den Newsletter und dann sage ich, schreibe ich auch immer, wo ich bin oder eben was es Neues gibt und da kommt dann auch der Link dazu, okay? Also, warum so lange liegen lassen, Luftstoff? Du meinst diese 10, 15 Jahre, schätze ich mal. Ähm, ja, weil dann die, äh, zumindest bei Aktiengeschäften, ähm, die historischen Daten zeigen, dass nach 15 Jahren ähm, Liegedauer die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit die Durchschnittsrendite pro Jahr 6% beträgt. Das ist einfach eine historische Erfahrung, die natürlich in der Zukunft anders sein kann, klar, aber es ist eine historische Erfahrung von äh, ähm, seit 100 Jahren, seit mehr als 100 Jahren. Deswegen lange liegen lassen, um die Schwankungen an den Märkten, die wir ja haben, die ihr ja jeden Tag auch seht, einfach auszugleichen. Ne? Okay ich freue mich auf die Tasse Tee. Ja, hier nochmal meine Tasse Tee. Hi. Paul fragt noch was. Wenn ich jetzt aber nicht 15 bis 20 Jahre warten will und auch mit kleinem Vermögen anlegen möchte. Ja, das, Paul, das kommt natürlich immer darauf an, was du willst, was dein Ziel ist bei der Geldanlage. Vermögensaufbau, da sprechen wir in der Tat immer ab 15 Jahre Vermögensaufbau. Und alles darunter ähm, musst du eben vorsichtig sein. Da musst du in der Tat abwägen, wann du dein Geld brauchst, wie du ins Risiko gehen kannst. Und ja, genau, das musst du dir dann noch überlegen. Das ist dann vielleicht noch ein anderes Thema. Aber unter 15 Jahren riskant anzulegen, wird dann riskant. Aber das kommt dann auch noch auf dein Alter drauf an. Wenn du sehr jung bist, ist das noch was anderes, als wenn du dann schon ein bisschen älter bist. Okay, kannst du noch mal schreiben, für was genau du was brauchst. Ähm, wofür genau du Geld anlegen möchtest. Vielleicht äh, erklärt sich das dann relativ einfach. Okay, okay, Paul fragt nochmal, ab dann ist Risiko, wenn man wirklich was rausbekommen möchte. Okay, ja genau, genau. also wenn du wirklich Rendite haben möchtest, Paul, dann musst du ins Risiko gehen. Ohne Risiko, ja du weißt ja, no risk, no fun. Ne? <lacht> und ohne Risiko gibt es auch keine Rendite und Risiko ist einfach, sich äh, ich bleibe wieder bei Aktien, ähm, tatsächlich, äh, unsere, unsere, wir können ja unsere Welt nicht vorhersagen und die Wirtschaft arbeitet, wie sie wir, arbeitet, in den gegebenen Rahmenbedingungen aus äh, Politik, aus Ressourcen, aus äh, Technologie und ähm, wir wissen nicht, was kommt. Aber wenn wir einen positiven Blick auf die Welt haben, denken wir, das geht schon weiter und äh, das ist das Risiko, was wir eingehen, äh, dass wir nicht wissen, was kommt. Ähm, aber die Wirtschaft hat sich in den vergangenen 100 Jahren immer positiv entwickelt und wir hoffen einfach, dass es so weitergeht und äh, nehmen dann eben die Renditen mit. Na? Okay, so was haben wir hier noch? Was hatte ich hier noch? Okay, bitte, bitte. Woher hast du dein ganzes Wissen, Kinderbetreuungsharm Jans? <lacht> sage ich dir gleich. Ich habe noch neun Jahre Zeit. Ja, bei neun Jahren mh, kommt es drauf an, Luftschloss, ähm, ob du dann in Rente gehen möchtest oder ob du noch neun Jahre Zeit hast, weil du dir eine Immobilie kaufen möchtest. Das kann ich jetzt ähm, das kann ich so nicht sagen. Ähm, und ich kann auch sowieso nichts empfehlen, weil ich dazu deine Situation kennen muss. Sonst geht das nicht. Ne? Das wäre unseriös und das mache ich nicht. Woher hast du dein ganzes Wissen? Na, ähm, ich bin ja, Studium ähm, Lebenserfahrung, äh, eigene Anlageerfahrung, äh, langjährige Arbeit als Wirtschaftsjournalistin ähm, und nochmal Beruf gelernt. Also ich habe tatsächlich, bin studierte Ökonomin, ähm, ich habe Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert. Ich habe äh, lange Jahre, 15 Jahre tatsächlich als Wirtschafts- und Finanzjournalistin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Meine Spezialthemen waren Banken, Finanzkrisen, äh, Staatsverschuldung, ähm, Geldpolitik, äh, Inflation, diese Sachen, äh, Europäische Zentralbank und so weiter, geldpolitisches System ähm, und äh, ich habe dann vor zwei Jahren noch mal eine Fortbildung gemacht zur Finanzanlagenfachfrau IHK, die ich auch sehr gut bestanden habe äh, und äh, dann lege ich natürlich auch an. Ich habe auch ganz viele Fehler selber gemacht bei der Geldanlage. Ich habe mir auch Versicherungsprodukte aufschwatzen lassen, weil ich auch keine Lust hatte, mit 20 mir, 25 mir Gedanken darüber zu machen. Also ich bin auch in diese Fallen getappt. Deshalb rede ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht, aber es macht keiner alles richtig. Wichtig ist, daraus zu lernen und zu sagen, hey, ich lasse das nicht hängen. Und das ist so ein ganz kurzer Abriss, woher ich mein Wissen habe. Ich habe auch eine Weile bei einem Steuerprüfer, bei einem, bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet. Und es ist so, dass ich auch, ich habe auch ein bisschen Fabel dafür. Ich lese gern Geschäftsberichte und das ist vielleicht ein bisschen masochistisch, aber ich finde das spannend. Ja, ich finde das spannend. Aber das ist so ein ganzes Konglomerat. Ich bin jetzt auch 50, also... Weißt also ich habe jetzt auch schon eine ganze, ganze Strecke an Leben hinter mir, habe mit sehr vielen wichtigen Leuten auch gesprochen über diese Dinge ähm, und ähm, habe auch von der politischen Seite schon einiges mitbekommen. Also das ist so, der Roundup, okay? Ähm, so, in Rente, ach in Rente, okay Luftschloss, äh, du wirst dann in Rente gehen. Ja, auch dann kommt es drauf an, was hast du noch äh, sonst so äh, im Portfolio? Ich kann dir da nicht einfach so was sagen, aber neun Jahre bis zur Rente. Und dann kommt es auch darauf an, willst du dann davon leben, von dem, was du jetzt noch auf, ansparst? Oder ist das nur so on top? Also da gibt es vieles zu bedenken. Ne? Das kann ich dir nicht einfach mal so sagen. Okay, Sven hat noch was geschrieben, Captain. Bei Kriegen oder Weltwirtschaftskrisen können Indizes wie der DAX oder der jones extrem fallen. Sie steigen dann aber auch wieder. Genau, und genau das ist der Punkt, ne? Ähm, langfristig anlegen, mindestens 15 Jahre, weil dann hat man tatsächlich historisch gesehen, hat man eine Durchschnittsrendite pro Jahr, nicht im einzelnen Jahr, im Durchschnitt 6%. Und das ist ziemlich cool, wenn wir überlegen, dass wir heute ja Nullzinsen haben, ne? Kinderbetreuung. Sehr cool. Mach weiter. So also, Ja, danke schön. Okay. Was machst du denn heute? Achso, was mache ich heute? Ja, ich mache das, was ich hier mache gerade. Ich bin Geldcoach für Frauen. Seit zwei Jahren arbeite ich als Geldcoach für Frauen. Ich blogge, ich gebe Online-Kurse ähm, über Geldanlage, über den guten Umgang mit Geld und ähm, ich halte Vorträge. Ähm, ich mache Social Media für euch und ähm, ich möchte, um das mal kurz zu sagen, ähm, Influencerin ja, Influencerin, ähm, aber ich möchte vor allen Dingen Geldwissen, Geldbildung unter euch bringen, unter Frauen bringen vor allen Dingen. Und ähm, das ist, das ist so, eine, so eine Aufgabe, die ich mir jetzt selber gegeben habe, weil ich mit meinem Journalismus nicht mehr so zufrieden war. Ich habe so viel über, über Banken berichtet und ähm, bin doch sehr frustriert, was letzten Endes die Politik aus all diesen Krisen und... Äh, wichtigen äh, volkswirtschaftlichen Zusammenhängen macht, nämlich meiner Meinung nach nicht das Richtige. Ähm, wir bräuchten einen Reset des Bankensystems, aber den werden wir nicht sehen. Und ähm, ich, das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, nein, ich mache jetzt nur noch meinen eigenen Journalismus. Ähm, ich äh, und äh, werde Geldcoach für Frauen und äh, versuche die Frauen und auch euch Männer zu stärken in dem Wissen, was ihr habt über Wirtschaft, über Finanzen, über Geldanlage, ähm, weil dann fordert ihr das dann erstens, ähm, Geht ihr dann besser mit eurem Geld um? Und zweitens, pusht sich das System vielleicht dann von unten mal neu. Und es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Morgen geht's zur Sparkasse. Okay, zur Sparkasse. Na gut, dann, ähm, was machst du denn bei der Sparkasse, Luftschloss? <lacht> okay, ich bin zu spät. Ja, Zuckerpudel, macht nichts, guck es dir noch mal nach. Okay? Ja, danke, da ja, danke für gestern. Mhm. Ja, guckt euch das an, da ging es um riester -Rente. da habe ich mal einen Riester-Vertrag, die Bestandsmeldung mir angeschaut und für euch durchgerechnet und das war ziemlich erschreckend. Ne? Okay, also das mache ich heute. Ich bin euch für euch da und ich möchte, dass ihr mehr über Geld wisst. Ach so, was, was ich auch möchte, dass ihr, dass ihr lernt... Oder dass sie einfach merkt, dass so Finanzen, dass das total Spaß machen kann. Ähm, dass es das wirklich Spaß machen kann und ähm, dass es das viel Freude ins Leben bringt. Vor allen Dingen bringt es Sicherheit ins Leben. Es bringt Ruhe ins Leben. Es bringt Kraft ins Leben, weil ihr eure Finanzen und wenn ihr sie unter Kontrolle habt, habt ihr, habt ihr ähm, da kann euch einfach nicht mehr so viel umhauen. Ähm, und dann, dann, dann geht es euch auch Besser. Es stärkt euch, es stützt euch und die Anfänge mit Geld anzufangen, ja, die sind vielleicht manchmal ein bisschen haarig und ein bisschen anstrengend, aber wenn ihr das einmal angefangen habt, dann geht das super weiter. Echt, das kann ich euch versprechen. Das ist genau das, was ich bei ganz vielen Frauen sehe, die mit mir zusammenarbeiten. Danke für die Herzen, genau. Ich nehme das als Zustimmung. Wenn ihr einmal damit anfängt, fangt das, ähm, das ist einfach so ein, ein positiver. Punkt im Leben, seine eigenen Finanzen, sich auszukennen, zu wissen, was man hat, wo was hingeht und Vermögen aufzubauen. Wenn die Zahlen auf dem Konto steigen und dem Depot steigen, ist echt cool. Das kann ich euch nur sagen. Da kannst du dich nur anschließen, Anne. Ja, genau, genau, genau. <lacht> okay, ja, wir machen Finanzen tatsächlich auch wie Ja, ja, mir auch mittlerweile. Und das macht auch Spaß wenn wenn wir das zusammen machen also dieses dieser community gedanke dieser austausch untereinander der macht über auch finanzen total viel spaß und ähm, das ähm, das finde ich auch ganz schön das finde ich ja auch ganz schön ähm, bei instagram okay so jetzt habe ich schon wieder so lange erzählt mensch mensch mensch ähm, okay ansparplan okay DK, oh, luftschloss bevor du mit der mit zur DK einen ansparplan machst ähm, Lies lieber noch mal ein bisschen was zur Deka. <lacht> die Fondtochter tochter ähm, der Sparkassen. Also lass dir keinen teuren Versicherungsmantel aufschwatzen, kann ich da bloß sagen. Lass es dir alles durchrechnen bei der Sparkasse, lass dir die Kosten offenlegen, die Provisionen offenlegen, die sollen dir genau sagen, was dich der Vertrag beim Abschluss kostet, was er dich ständig kostet und wo dein Geld genau hingeht, okay? Lass dir das alles sagen und dann lässt es dir mitgeben bitte und dann gehst du nach Hause und rechnest es dir dort ordentlich nochmal durch. Nicht sofort unterschreiben, okay? Also, prima. Ich ähm, sage ja, schönen guten Abend. Ich trinke ja noch einen Schluck. Mhm. Morgen sehen wir uns. Dann wird sich vielleicht die eine oder andere Frage noch mal klären von wegen, was ist denn jetzt gut für uns und wo sollten wir lieber noch dreimal hingucken und es vielleicht lassen. Okay, also, huch, was ist mit der Deka? Ja, also die Deka ist die, die Fondtochter der Sparkassen und die Deka ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie die besten Fonds auflegt. Okay. Und die Versicherungen verdienen einfach wirklich viel dran, weil die Provisionen äh, an die DK sehr hoch sind und die Provisionen nehmen sie aus euren Beiträgen. Lass dir, lass dir das wirklich zeigen. Also da, da stehen gut ein paar tausend Euro auf der Uhr, die du da ähm, an die Fonds, also über deine Beiträge an die Sparkasse und die DK äh, weiterreichst. Na? Ja, guter Hinweis, mehrere Banken vergleichen auf jeden Fall. Nicht nur ähm, zur Sparkasse gehen, okay? Die Sparkasse wird dir auch nur äh, DK Fonds anbieten. Frag die Sparkasse, ob sie dir einen ETF-Sparplan einrichten kann. Frag sie. Das wäre eine coole Sache. Also, Exchange Traded Funds, Versuch es. Ähm, aber nichts unterschreiben sofort. Geh wieder nach Hause und guck es dir an, okay? Prima. Also, danke für die Zeit. Ja, gern geschehen. Also, bye bye. <lacht> ja. Okay, das lasse ich mal so stehen mit der Abzocke. Ihr müsst echt aufpassen, ne? Ach, liebe Geldfrau, hier kommt noch eins. Könntest du noch was zum Zeitpunkt der Gewinnausschüttung bei den ETF machen? Ah ja, okay. Ja, schreibe ich mir auf. Okay, mache ich. Also, tschüss, tschüss. Bis morgen, ne?